In LimeSurvey kann man Filter setzen. Das heißt, man kann bestimmte Fragen nur einem Teil der Befragten stellen. Und um solche Filter zu erstellen, gibt es in LimeSurvey zwei verschiedene Möglichkeiten, die ich in diesem Video kurz vorstellen möchte. Dafür erstelle ich hier erstmal eine Testumfrage, nenne die einfach mal Test, speichern und dann kann ich hier direkt auf der linken Seite von den Einstellungen auf die Struktur wechseln und kann dann hier direkt eine Fragengruppe, mit verschiedenen Fragen hinzufügen. Ich nenne die Fragengruppe einfach mal Fragengruppe 1 und dann wähle ich hier Speichern und Frage hinzufügen und wähle dann mal eine Frage aus, bzw. wähle einen Fragencode aus. Die nenne ich einfach mal Frage 1 und hier beim Fragentyp wähle ich aus Einfachauswahl, 5-Punkte-Auswahl. So, damit startet jetzt unsere kleine Testumfrage hier und dann gehe ich auf Speichern und Neu. Und erstelle jetzt noch mal eine zweite Frage, die nenne ich Frage 2. Und da lasse ich den Fragentyp, gehe auf Speichern und Neu und dann erstelle ich noch eine dritte Frage, damit wir dann gleich diese beiden Möglichkeiten des Filterns dann miteinander vergleichen können. Also was wollen wir machen? Wir nehmen einfach mal die erste Frage, da kreuzen die Leute ja was an äh, auf der 5-Punkte-Auswahl, also zwischen 1 und 5. Und dann wollen wir jetzt mal die zweite Frage und auch die dritte Frage nur denjenigen stellen, die in der ersten Frage mit dem Wert 1 geantwortet haben. Und dafür haben wir jetzt diese beiden Möglichkeiten. Das ist zum einen der Bedingungsdesigner und zum anderen das Schreiben von Relevanzgleichungen. Wir starten mal mit dem Bedingungsdesigner. Dafür gehe ich hier auf die Frage 2 und kann dann hier direkt auswählen, Bedingungen setzen. Das heißt, Sie sehen hier, der Bedingungsdesigner, da muss ich keine Bedingungen selber schreiben, sondern kann mir das hier zusammenklicken. Ich kann also beim Start. Wenn Sie mit LimeCype beginnen, kann es ein bisschen einfacher sein, aber später, wenn man komplexere Sachen machen möchte, funktioniert das mit dem Bedingungsdesigner nicht mehr. Deswegen empfehlen viele, direkt die Relevanzgleichung zu nutzen, die ich gleich im Anschluss vorstellen werde. Also beim Bedingungsdesigner können Sie jetzt auswählen, auf welche Frage wollen Sie sich beziehen. Das ist hier die Frage 1, weil wir nur bisher die haben. Dann können wir hier einen Vergleichsoperator auswählen, gleich, kleiner als, größer oder gleich und so weiter und so fort. Wir wollen jetzt gleich auswählen, weil wir ja sagen wollen, diese Frage soll nur dann gestellt werden, wenn die Frage 1 gleich 1 ist. Gut, und dann müssen wir das Ganze nur noch hinzufügen. Das heißt, wir klicken hier auf Bedingung hinzufügen und dann können wir hier auf Schließen gehen und dann sehen wir hier, dass die Bedingung hinzugefügt wurde. Man sieht jetzt, dass diese Bedingung hier unter dem Namen Relevanzgleichung steht. Und darauf kommen wir gleich nochmal zurück, weil man diese Re Relevanzgleichung eben auch selber schreiben kann. Und dann hier drin sieht das jetzt relativ kompliziert aus. Eigentlich sagt man damit aber nur aus, dass diese Frage 1 eben den Wert 1 annehmen soll. Hier vorne wird erstmal gesagt, dieses Zeichen hier bedeutet ungleich. Das heißt also, dass zunächst mal geprüft werden soll, ob die Frage leer ist, diese Frage 1. Und durch dieses Ungleich wird also gesagt, das soll nicht der Fall sein. Also die Frage 1 darf nicht leer sein. Und außerdem soll die Frage auf dem Wert 1 liegen. Die Sache ist jetzt, das sieht hier relativ kompliziert aus. Die meisten von diesen Dingen, die hier stehen, braucht man aber gar nicht zwingendermaßen. Weil zum Beispiel dieses NAOK, das braucht man nur, wenn man bestimmte Berechnungen macht. Für so einen einfachen Filter hier bräuchte man das gar nicht. Und deswegen zeige ich jetzt mal in der nächsten Frage, wie man so eine Relevanzgleichung selber schreiben kann. Dafür gehe ich hier auf diese Frage und dann wähle ich hier den Punkt bearbeiten aus. Und dann können Sie hier auf der rechten Seite direkt die Relevanzgleichung finden. So, jetzt könnte man die Relevanzgleichung, die der Bedingungsdesigner erstellt hat, könnte man auch hier reinkopieren. Man kann es aber eben auch selber schreiben und dann kann man es auch vor allem sehr viel einfacher machen. Man kann einfach schreiben, Frage 1 ist gleich. Das Einzige, woran man hier also denken muss, ist das doppelte Gleichheitszeichen und dann 1. So, und dann hat man exakt denselben Effekt, wie wenn man den Bedingungsdesigner nutzt, hat es aber selbst geschrieben. Sie sehen also, es gibt diese beiden Möglichkeiten und die Empfehlung ist eben, bei komplexeren Dingen dann in, ähm, direkt die Relevanzgleichung zu schreiben, weil Sie in der Relevanzgleichung auch die Möglichkeit haben, komplexe Verknüpfungen zu machen. Angenommen, Sie wollen jetzt eine Oder-Verknüpfung machen. Sie wollen zum Beispiel sagen, diese Frage hier soll nur gezeigt werden, wenn die Frage 1 gleich 1 ist. Oder, da schreibt man dann OR, äh, Frage, angenommen, da wird es noch eine Frage 1b geben, oder Frage 1b soll 1 sein. Und Sie sehen jetzt hier, dass wir so eine oder verknüpfung haben und die lässt sich über den Bedingungsdesigner nicht erstellen. Also diese Möglichkeit hat man einfach im Bedingungsdesigner nicht und dadurch sieht man hier den Vorteil von diesen Relevanzgleichungen, dass die eben sehr viel flexibler einsetzbar sind als der Bedingungsdesigner. Wenn Sie jetzt noch genauere Informationen zum Bedingungsdesigner oder zum Schreiben von Relevanzgleichungen haben, schauen Sie gerne in meine Videos rein. Zu beiden Themen habe ich jeweils nochmal einzelne Videos erstellt, die ich auch unten in der Infobox verlinke.